Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute dreht sich alles rund um das Thema Haltung. Was ist Haltung und wie können Sie mit Haltung die Stimmung im Team deutlich verbessern? Haltung ist das, wie wir mit eigenen Impulsen umgehen und welche Maßstäbe wir für unser Handeln verinnerlicht haben. Haltung ist das Konstrukt, die Denkweise und auch, wie wir den Dingen Bedeutung geben. Ob Sie Ihren Betrieb nun autoritär zahlorientiert oder doch eher gemeinschaftlich führen, hängt auch davon ab, welche Werte Sie für sich verinnerlicht haben. Denn die Werte, das ist das, was hinter Ihrer Haltung steht. Ich bin Ann-Kathrin Tochter einer Schreinermeisterfamilie und gelernte Marketing-Expertin. Ich habe mich darauf spezialisiert, Handwerksbetriebe und Betriebe der Baubranche hin zur Meistermarke zu führen. Was kann die Meistermarke? Mit der Meistermarke erzeugen auch Sie eine Flut an Bewerbern von Fachkräften, ganz ohne bezahlte Werbeanzeigen. Und das Thema Haltung ist ein großer Bestandteil davon. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem Video. Erkennen Sie sich wieder? Ich hoffe nicht allzu stark. Denn eine falsche Haltung sieht man meistens daran, dass Sie Werte haben, nach denen die Mitarbeiter agieren sollen. Sie haben Werte festgelegt, die aber niemand befolgt. Sie sehen überhaupt keinen Sinn in Werten weil die bringen keinen Umsatz und kein Geld, sind schlecht messbar. An sich wollen sie schon wohl mit Werten arbeiten, haben wie gesagt welche festgelegt, aber die befolgt keiner. Sie wollen einen positiven Schwung auslösen mit festgelegten Werten, aber leider tut sich rein gar nichts. Was ihnen fehlt, ist die richtige Haltung. Eine Haltung, die zu ihren Werten passt. Haltung. Was ist das denn überhaupt? Haltung ist Verhalten. Das heißt die Annahme, die Überzeugung, Gefühle und Emotionen. Wie wir uns verhalten in bestimmten Situationen. Haltung ist auch pure Realität. Worauf richten wir die Aufmerksamkeit? Haltung ist auch, wie wir handeln in bestimmten Situationen. ist der Maßstab für den Umgang mit Impulsen. Sowohl guten als auch schlechten Impulsen. Und Haltung ist auch Denkweise. Wie geben wir Dingen Bedeutung und wie, den, wie denken wir über gewisse Dinge und Themen? Wie, welche Haltung haben wir dazu? Es gibt sechs Haltungstypen. Der erste Haltungstyp, alle sechs Haltungstypen bauen aufeinander auf, das sollte ich Ihnen sagen. Der erste Haltungstyp ist der Selbstorientierte, der kleine König in der Firma, der Ego-Typ, der ich-bezogene Typ. Die Führung denkt sich meist die Werte selber aus, andere sollen sie einfach mal stumpf umsetzen. Es ist sehr unreflektiert, generisch, Appell, Qualität, Qualitätsbewusstsein, äh, vertrauensvoll, äh, Zuverlässigkeit, selbstständig. Das, was so ziemlich jeder sagt. Werte sind auch für die Chefetage pure Zeitverschwendung. Was sollen wir schon damit? Nur die Werte der Führung zählen. Was die Untertanen sagen, ist vollkommen egal. Dieser selbstorientierte Mensch, diese selbstorientierte Führung und selbstorientierte Haltung hat ganz viele unbewusste Gedanken und ganz viele unbewusste Gefühle in sich. Der nächste Haltungstyp ist eher schon ein bisschen gemeinschaftlicher aber hat einen sehr, sehr starken Bezug auf traditionelle Werte. Wir sind ein Traditionsbetrieb, hohe Qualität, Unikate, vertrauensvoll. Auch das, was viele kleine Handwerksbetriebe immer von sich sagen. Es ist ein moralischer Verhaltenskodex. Das wurde immer schon so gemacht. Das hat mein Opa schon so gemacht und das haben wir vor 30 Jahren schon so gemacht und das wird nicht geändert. Es gibt auch Werte für alle möglichen Situationen. Das heißt, es gibt nicht nur Werte, die man vielleicht befolgen soll, wenn alles gut läuft, sondern es gibt auch Werte für schlechte Phasen. Das heißt, man hat eigentlich immer eine Ausrede, warum diese Haltung und diese Werte gerade stimmen. Diese Werte wurden einmal festgelegt und wurden dann abgehakt. Fertig. Haben wir immer so gemacht, machen wir seit 30 Jahren so. Und oftmals wurden diese kopiert. Sprich... Wenn eine Webseite aufgebaut wurde, dort liest man ganz oft bei Unternehmen oder über uns, wofür das Unternehmen steht und die Philosophie. Und diese Philosophie lässt sich oftmals bei ganz vielen Betrieben wirklich fast eins zu eins kopieren. Wie gesagt, Zuverlässigkeit, vertrauensvoll, hohe Qualität liest man eigentlich überall. Das heißt, dieser gemeinschaftliche Typ hat unterdrückte Gefühle und unterdrückte Gedanken. Dann gibt es den rationalen Typen. Er hat überhaupt gar keine Emotionen mit Werten. Er denkt absolut effizient. Das heißt, die Zahlen müssen stimmen und es muss Geld reinkommen. Und Werte tun das nicht. Zumindest sind sie nicht messbar. Nicht direkt. Er sieht gar keinen Ertrag. Er sieht überhaupt keinen Sinn hinter diesen Werten. Ohne Gewinn macht das ganze Spiel überhaupt keinen Sinn. Es wurde beschlossen und es wurde abgehakt und darüber spricht man auch nicht mehr und diskutiert nicht. Es geht weiter, kein kontinuierliches Arbeiten an diesen Werten. Wie gesagt, einmal festgelegt, nie wieder darüber gesprochen. Er hat zwar schon sehr bewusste Gedanken, er weiß, okay, man muss sich mit dem Thema Werte auseinandersetzen, aber er hat da überhaupt gar keine Gefühle für und gar keine Emotionen und versteht überhaupt nicht, warum man das jetzt tun sollte. Das heißt, bei diesen sechs Haltungstypen kann man ganz klar sagen: Diese drei Haltungstypen, der absolute Ich-Mensch, der eher moralische, der schon weiß, naja, man muss da vielleicht was machen, aber ja, das ist ja, wir sind ja der Traditionsbetrieb, wir haben das immer schon so gemacht. Und der Typ, ja, Werte ist in aller Munde, Arbeitgebermarke, ja, weiß ich, ja, wir müssen Werte festlegen, aber die haben keinen Nutzen für uns, die bringen uns kein Geld ein. Diese drei Wertetypen tun sich unheimlich schwer oder Haltungstypen tun sich unheimlich schwer in seiner eigenen Wertedefinition und werden sich auch fürchterlich schwer tun in ihrer eigenen Positionierung. Und meistens ist es auch so, dass bei diesen drei Wertetypen Mitarbeiter kommen und gehen, weil nämlich keine Werte definiert wurden, die genau zu diesem Unternehmen passen. Das heißt, wenn Sie Werte für sich definieren, müssen die auch wirklich zu, sich, zu Ihnen passen. Denn wenn Sie das geschafft haben, dann ziehen Sie genau die Mitarbeiter auch an, die sich von diesen Werten angesprochen fühlen. Und wenn Sie diese Mitarbeiter bekommen, dann bleiben die sehr, sehr lange bei Ihnen, weil Sie sich einfach bei Ihnen wohlfühlen, weil Sie die gleiche Sprache sprechen. Also, es gibt auch diese Seite. Natürlich die Firmen, die diese Werte verinnerlicht haben und genau für sich definiert haben. Und darauf gehen wir jetzt ein. Da ist zunächst der eigenbestimmte souveräne Haltungstyp. Er sieht Werte als Anreiz der Entwicklung. Werte sind eine Orientierung und eine persönliche Weiterentwicklung, bringen einen positiven Schwung oder können zumindest einen positiven Schwung erzeugen. Mehr Eigenverantwortung für Mitarbeiter, gibt auch schon mal Dinge ab, Verantwortung. Aber Sie sind in einem so positiven Flow, kann man fast sagen, dass sie eigene Schattenseiten noch nicht wirklich sehen. Also sie gehen noch nicht wirklich ins Gericht mit sich selbst. Es gibt viele positive Werte in diesem Unternehmen. Auch die Haltung ist an sich sehr positiv, was eine gute Stimmung erzeugt. Aber bei Problemen und bei Konflikten fällt man immer wieder zurück in alte Muster und kann nicht an diesen festgelegten Werten standhalten, sodass man auch Probleme und Konflikte in Ruhe positiv lösen kann. Und das ist ein Problem. Denn er schwebt so ein bisschen zwischen den Welten. An sich ist der Weg dahin zu einer guten Führung und zu einer guten Haltung, zu einem wirklich glücklichen Team, sehr, sehr positiv und schon sehr weit. Aber man fällt immer wieder zurück. Dieser positive Schwung. Der funktioniert noch nicht so ganz. Das heißt, man hat schon sehr bewusste Gedanken, aber noch teilweise sehr unbewusste Gefühle in sich. Dann gibt es den relativierenden Typ. Der ist schon ziemlich weit. Das Spektrum der Gefühle ist ihm schon relativ bewusst. Er lässt es einfach so zu, wie es ist. Das heißt, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und dann geht man damit um, mit einer guten Haltung und auch in schlechten Zeiten mit den Werten, die man in positiven Zeiten festgelegt hat. Werte sind hier die Grundlage für die Führung und für die Haltung, jederzeit. Diese Werte werden also aktiv gelebt. Diese Subjektivität ist aber noch nicht voll bewusst. Also das heißt in ganz vielen Sachen schwebt er immer noch wieder so ein bisschen zurück, wo er sich noch nicht so sicher ist oder wo es wirklich ganz, ganz kritisch wird. Dann fällt er immer noch wieder zurück in alte Muster. Das heißt, er hat schon sehr bewusste Gedanken und auch sehr bewusste Gefühle. Und die Top-Ebene der Haltungstypen ist der systemisch autonome Typ. Langfristig und systematische Organisation, hohe Subjektivität. Das heißt, diese Werte sind so verinnerlicht im ganzen Unternehmen, in der Haltung, in der Führung, in jedem Mitarbeiter, in jedem Azubi, dass man sich immer darauf basieren kann, in jeder Situation. Probleme und Konflikte werden immer wertebasiert gelöst. Auch Paradoxien, also wo man manchmal nicht weiß, Entspricht eigentlich gar nicht so unseren Werten, aber ist doch irgendwie gut. Kann man doch dann ganz gut lösen und kann damit gut umgehen. Es ist eine prozessoptimierte Arbeit an den Werten. Das heißt, dieser Haltungstyp weiß, er muss an seinen Werten arbeiten und ständig daran arbeiten. Das ist nicht einmal festgeschrieben, sondern man muss es immer und immer wieder umsetzen. Er hat also ein wirklich Konstruktbewusstsein für Gedanken und Gefühle zu jeder Zeit. Und ja, das ist sehr, sehr schwer. Das bringt nur die Zeit. Aber dahe, der Weg dahin ist das Ziel. Das heißt, diese sechs Haltungstypen noch einmal zusammengefasst. Wir haben diese Gruppe an Haltungstypen, die sich unheimlich schwer tun, damit ihre Werte zu definieren. Die werden es auch unheimlich schwer haben, Mitarbeiter zu halten und ein Team aufzubauen, was wirklich eine gute Grundstimmung hat. Dahingegen steht diese Gruppe, die schon sehr orientiert sind, emotional und auch ein Bewusstsein haben für Werte und was es bringt. Das heißt, wiederholt schlechte Stimmung im Team, hohe Mitarbeiterwechsel, regelmäßig gute und schlechte Jahre, weil auch Kunden nicht genau wissen, was denn jetzt hier die Werte sind und das auch in Kunden, ja, kritischen Momenten mit Kunden auch zu Konflikten gerät. Wohingegen diese wertebasierten Haltungstypen eigentlich eine sehr gute Stimmung und auch einen hohen Zusammenhalt im Team haben. Die haben langjährige Mitarbeiter und auch ein volles Team. Sie sind nicht so geplagt von einem Mitarbeitermangel, weil sie genau wissen, wen sie ansprechen müssen. Sie haben einen konstanten Erfolg, zumindest sind sie auf jeden Fall sehr gut gerüstet für doch mal wirtschaftlich schlechtere Jahre. Und welche Haltung haben Sie? Haben Sie sich wiedererkannt? Wenn das Ganze für Sie interessant klingt, dann lade ich Sie gerne ein und wir arbeiten an Ihrer Haltung. Beziehungsweise wir definieren erst einmal, welcher Haltungstyp Sie denn überhaupt sind. Wie geht das? Die Erfolgsformel für Betriebe zur Bewerberflut. Die Meistermarke. Die Meistermarke basiert auf dem Meisterkurs. In dem Meisterkurs machen wir eine Analyse, das heißt Mitarbeiterbefragung, Chefbefragung, Führungsbefragung, Werteanalyse. Wettbewerbsanalyse, all das übernehme ich für Sie. Und dann treffen wir uns zu einem Workshop, in der wir die Strategie ausarbeiten, das heißt das Ziel, wo wollen Sie überhaupt hin, wen möchten Sie ansprechen und wer sind Sie überhaupt, Ihre Identität, Ihre Haltung, Ihre Führung, Ihre Werte. Ein zweitagiger Meisterworkshop und danach wissen Sie ganz genau, wer Sie sind, welche Werte Sie haben, womit Sie sich differenzieren, welche Fachkräfte Sie ansprechen müssen und wie Sie diese ansprechen. Darauf folgt das Design. Denn das Design muss genau passend zu den Werten sein. Jede noch so gute Prozessoptimierung bringt überhaupt nichts, wenn das Design nicht perfekt dazu passt. Und all das, dieses große Prinzip, habe ich als Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem über 100-seitigen Buch zusammengefasst. Das können Sie sich gerne bestellen auf meiner Webseite. Den Link schreibe ich auch unten in den Text rein. Das heißt, wenn Sie das alles am Stehen haben, wenn wir das am Stehen haben als großes Konzept, dann generieren wir daraus die Meistermarke. Und die Meistermarke habe ich bereits erfolgreich bei vielen Handwerksbetrieben integriert. Bei Handwerksbetrieben von 3 bis ca. 150 Mitarbeitern funktioniert das super, super gut. Und auch darüber hinaus. Denn wenn Sie eine Marke sind, dann können Sie dem Mitarbeitermangel AD sagen. Sie brauchen keine bezahlten Werbeanzeigen, sie sind präsent und bekannt, sie haben ein Team mit Spaß und Freude und sie haben wertschätzende Traumkunden. Denn als Meistermarke sind sie einfach begehrlich. Sie wecken eine so hohe Begehrlichkeit nach außen mit ihrem Aussehen und ihren Werten, die sie durch und durch verkörpern, dass die Leute einfach nur noch bei ihnen arbeiten wollen. Und dann haben sie gar kein Mitarbeitermangel mehr. Ich würde mich super freuen, von Ihnen zu hören. Wie ist das Prozedere? Nein, Sie kaufen nicht die Katze im Sack. Und ich möchte auch, dass wir wertebasiert auf einer Augenhöhe zusammenarbeiten. Daher ist es mir super wichtig, dass wir diese drei Schritte hier einhalten. Das heißt, zunächst, wenn Sie Interesse haben, gehen Sie auf meine Webseite. Dort finden Sie mein Online-Kontaktformular bzw. einen Online-Terminkalender. Da können Sie einfach schauen, wann noch Platz ist, wann frei ist. Tragen Sie sich einfach ein. Ganz unverbindlich, kostet sie nichts. Wir telefonieren 15 Minuten zusammen. Ich habe ein paar Fragen aufgebaut, die ich Ihnen stelle. Und dann schauen wir, ob wir schon gut zueinander passen, ob die Chemie stimmt. Wenn wir nach dem Telefonat sagen, ja, ich glaube, wir kommen ganz gut miteinander klar, dann vereinbaren wir einen weiteren Telefontermin, ein Analysegespräch. Dort gibt es nochmal ein paar mehr Fragen. Diese bauen alle aufeinander auf und sind durchaus erprobt und erfolgreich eingesetzt. Das heißt, wir fragen uns, kann ich Ihnen überhaupt helfen? Und nach diesem Analysegespräch wissen wir auf jeden Fall, können wir gut miteinander, können wir miteinander sprechen, basiert unser Gespräch auf Augenhöhe und kann ich Ihrem Betrieb helfen, dass wir Sie hin zur Meistermarke führen. Und auch da kann ich Ihnen schon einen groben Richtpreis nennen, sodass wir keinerlei Zeit verschwenden, weder Ihre Zeit noch meine Zeit. Wenn wir gut zueinander passen, dann komme ich gerne bei Ihnen vorbei oder je nach Entfernung können wir auch eine Online-Konferenz halten, ein Online-Seminar, wo ich dann nochmal genau vorstelle, was ist der Weg zur Meistermarke, wie läuft er ab. Eine Präsentation und wenn dann alles super duper ist und wir echt wirklich gut zusammenpassen und Ihnen die Meistermarke wirklich gut gefällt, dann vereinbaren wir einen Vertrag, um Sie zur Meistermarke zu bringen. Und alles andere vorher ist absolut kostenlos und unverbindlich. Ich freue mich von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen heute noch einen wunderschönen Arbeitstag. Bis dahin, alles Gute!